Willkommen zurück, Reisende. Heute befinden wir uns wieder auf der Welt von Space Punks. Dies ist die Open Beta. Die ist also noch nicht komplett fertig. Weiter geht's. Wir müssen als erstes die Kistenmission machen. War ganz schön laut. War kein Ton mehr da. Kistenmission, da sind wir letztes Mal gestorben. Aber nicht wussten dass man nicht auf die lila fässer schießen sollte sie am besten ignorieren oder ausweichen weil die kann man bestimmt auch zum vorteil nutzen müssen wir mal sehen so, erstmal mit f und ich wieder d Wir müssen sehr viele Kisten sammeln, also jeder einzelne. Einmal haben wir sogar schon gesehen, können wir einen ähm, Magnetkran benutzen. Die Grafik gefällt mir, wie gesagt, immer noch sehr schön. Das Style davon passt richtig gut zu so einem Spiel. Serververbindung hat letztes Mal auch etwas gedauert bei dieser Mission, bei der ersten ging es recht schnell, wir sind Stufe 2, oh Gott, ja, 24, die spielen schon länger. Banana Cruise, steht einfach rum, witzig wer Karte gab es glaube ich, hm, nein, nicht. Um, nur die kleine Minimap. Ja, den gab es noch nicht. Der ist noch gesperrt. Hinten noch. Auch noch nicht freigeschaltet. Also es gibt noch gut einige Sachen, die wir freischalten können. So. Hier kann man nach unten schauen. Da also wird durch ein Kraftfeld scheinbar zusammengehalten hier ab und zu. Ah, es geht los. Da ja, fast runtergefallen. Ich hoffe, die Störgeräusche sind diesmal weg. Ich muss das Mikrofon etwas einstellen. Krass. Bin zu zweit. Aber Neu. Hobing Signal to assist you. Look for access point zero three. Oh, creepy. Might as well. Wreck oh, ah. a barricade. Cute. I demand more. Ooh, uh, wir haben eine neue Waffe. Will das außer. This whole planet looks abandoned, man. It's the crack. Right. The what now? It's the whole reason we're here, Duke. Duh. Lord. I will explain more when you have returned to Devil's Gambit. Provided you survive. Keep your distance. Access point <laughs> 01. <laughs> If you a find <laughs> a block the day, -day to <laughs> No known for its precision. Hmm, <laughs> <laughs> it's a start. Uh, what's all this next stuff again? Stupid. It's stupid. Fine. it stores amazing amounts of energy. <laughs> Automated warfare, I have no respect for that. It all depends on the hands that are using it. Zweites so ist das auch witzig, frag mich mit wie viel Spielern das möglich ist. There's I can take it. You are doing better than I anticipated. Of course they are. Have you met? ein Bisschen aufregender zum zweiten Oh, da kann man. Oh, oh. If you could get one of those cranes oh, If only I had crane okay. in Pilot einmal ein kleiner Fehler. das funktioniert denn jetzt nicht. Ah, daneben. Here we go. Good thing they left the keys in it. sind wir ja schon einmal gefahren, da wissen wir ja, dass man so genau die Brücke gar nicht platzieren muss. over there. Should we shoot them They're too far away, fool. No life form has set foot here in ages I like it here. Dude, you could learn a lesson from this place. Rock stone. Let's smash it. <laughs> man muss natürlich auch immer in die Richtung gucken in die man laufen muss. it's amazing all this was still working after the crash and then just abandoned for years agreed it is a true testament to human ingenuity human will and the insatiable drive das Gebäude zerstört yeah. Oh, hier sind wieder die lila Fässer. Los, ignorieren. Das fällt verlangsamt sogar. Oh Gott. Ah, oh, man kann einem helfen, das ist ja cool. Wow! Two crates mean double the loot. Score! Skin. Okay. The <lacht> <lacht> <lacht> oh god, try to to replicate the natural conditions on Stoneham. Except man muss echt aufpassen dass man nicht so ein fast es ist wirklich der größte Teil von Stoffenheit. So, so, so. Ich muss dir sagen, Bob: manchmal ist dein schmales Engineer-Sein hinter mir krebs. Wenn einer stirbt, scheint die ganze Mission hin. Oh, ich bin Nicht, wenn wir dieses Gürtel entfernen. Really need to suggest a solution every time there's an obstacle. Hey, we need a battery. This is a Tangoon facility. There's found to be a battery dispenser somewhere. Umsatz ist. Oder hinten ist noch eine Kiste. Ruh. Ruhig geglitscht. Come on. You can do it. Why do you call it baby? That's weird. It's a battery dispenser. Duke. Look, I I just like powering stuff up, all right? Mm, This do. Ah, den Kran müssen wir diesmal erst auffüllen. Das ist ja cool. Das gefällt. Since you're almost there, I will brief you. This entire facility is, in effect, an immense processor. What's it processing? With your help, I may find out. I as Gut, lang sind die Missionen auch. Man muss immer was anderes machen, auf was anderes achten. Mit den ersten konnten wir einfach so fahren. Und jetzt mussten wir zum Beispiel eine Batterie auf den es is manuell manually, also you will have to take care of it on your own. Also man muss auch in der Nähe stehen AI ja. 42 seems to want this data core like real bad which means it's worth something honestly the op die kühlung we could if we never wanted to come back to devil's gamble okay jetzt wieder gedrückt halten hier ist noch irgendwo ein Ja. da, da. Jetzt haben wir die Daten.. Boah. Uh. Gott, gleich gehe ich drauf. Hier lang. Mal wieder zurück den ganzen Weg. Ah, ja, okay. Wieder zurück teleportieren. Okay, war sehr spannend. Uh, wir sind in Level 3. Und wir haben eine neue Waffe. Müssen wir gleich mal gucken, wie die ist. Waffe war. du glaubst. Ich, ich go. Ja. Okay. guck mal hier. So, die haben wir. Also nur in einer Sache ist sie Minus, sonst überall besser. Dann werden wir die wohl ausrüsten 15 13 hier haben wir auch noch gold e bonus du, hp bonus minus 23 Regenerationsspeed. speed Und durch medikit da sollten wir mal lieber Generation ist schon gut. Lass wir mal testen. Wenn wir unsere Mission abgeben. Neben der Kiste. Ah, direkt eine andere Waffe. Okay. Mal direkt wieder gucken genau. alles Minus. Okay. behalten wir erstmal die, die wir jetzt haben. Das ist... Ah, das war das andere. Hier haben wir eine Mission. Einfach. Wieder auf dem Planeten. Aber erstmal gucken wir jetzt bei dem Laden, der ist ja neu freigeschaltet. In Skills. Wir haben hier was Neues. Ah, für den Talentbaum. Haben wir eins. Also die Maximalgesundheit um 5. Oder den kritischen Multi. Oder ein bisschen geschwindig wir machen erstmal den hier so Und jetzt die Mission uns mal anschauen ah, wir haben ja auch Nächste wird bei 300. Ah ja, hier. Propheten geht ja noch nicht. Mal schauen. Mal gucken. Hm. Also, wenn wir. Mission haben wir ja eh von hier, Dann können wir uns auch direkt hier hinstellen. Aber ich weiß gar nicht, ob der. Mal dahin. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Dahin teleportiert. Wir als letztes waren oder immer in die Startposition für die Auswahl der Planeten. Oh, cool. 3 Oh, eine ist sogar Level 5 schon. Wir mal. Das ist die Mining-Facility. Es hat keine Kraft, also wir können nicht in. Der Consultor technisch. Loch, Janin. Step up. Ah, dauert echt ein bisschen. Go oh. Das das ist gut. Mhm. gut, die braucht ein bisschen. nur starten die Waffe, aber ansonsten ist die schon nicht schlecht. Was war das denn? Also ich glaube, je nach Zeit. Oh, die hat ja auch eine coole Waffe. Aus wie eine Energiewaffe. Animation mit Bäm, echt witzig. Ihre Waffe ist echt nicht normal. Also, ihre Waffe ist richtig stark. Macht richtig Schaden. wieder sehr viele unterschiedliche Waffen. Also man kann die besser wirklich zu seinem Vorteil nutzen. spannend he says he would give us the power station okay? he just needs to look for it oh boy, come on, Oh, ah. und jetzt müssen wir runter. Oh. Uh, das war aber knapp. Äh. Da bestimmt die außen rum, oder? Ah, da. Okay, jetzt kommen wir hier lang. Ja, die müssen wir wieder bewachen, wie scheint, oder warten, bis sie zerstört sind. Mal sehen, nicht, dass sie gleich explodieren und uns töten. Ja, ja nicht so. Aber wir müssen dann gleich wohl doch noch auf Geschwindigkeit Sch etwas gehen. Ihre ja, Waffe ist richtig gut. Cool. Raschivens ja doch nicht hier. Nur mit einer Minimap ist etwas herausfordernder. Aber zum Glück gibt sie die Taste mit Laufen. Da kann ich ein das Bergwerken. Die Waffe dauert halt, wie gesagt, ein bisschen, um auf Touren zu kommen, aber... Die Planetenbelüftung einschalten. Ja, der ist aber gut stark. Einfach mal schießen durchlaufen. Ein paar Kristalle zerstören. Oh, uh, das sieht doch auch cool aus. So mehrere ventilatoren aktivieren das belüftungssystem so, wo sind die nächsten oh, sie sehr doppelschwerter jetzt muss man da oben wieder ah, fehlt einer ah, schön hier noch den sandsturm jetzt geht's aber ab. Also da braucht man wirklich mehrere Spieler. Kommt immer auf die Missionen an, aber... Aufpassen, dass wir hier noch runterfallen. Immer zu den Gegnern. Ja, große Karte für nur eine Mission. Das war schon mal schnell. Ja. Oh. Oh. Gott. Oh Big Robot. Oh, Alter. Go to sleep. I demand more. Don't Stop touch it. me. Go to sleep. Rude. Pathetic. gut stark wir ah, sind fertig und nur noch entkommen scheinbar ja. und zum entkommen immer f gedrückt halt wenn man unterbrochen wird muss man wieder neu anfangen spiel muss ich sagen missionen abwechslungsreich ah, sogar ein level aufgestellt und uh, wir haben die doppelmesser bekommen jetzt mal gleich mal uns angucken ja, wieso? wir haben beschissen ja, haben wir gewonnen oh. Jetzt auch wir wir hätten es geschafft. Weil alle drei haben ja den Teleport bekommen. Ah, oder oh, ist vorher eine gestorben? Eigentlich nicht, oder? Ja, nee, wir haben geschafft. Dafür macht uns extrem langsam. 17er Doppelmesser haben wir aber nur mehr Reichweite ja dann jetzt war weniger Reichweite aber viel mehr Schaden aber halt wir die erstmal die macht uns ganz schön langsam müssen wir mal schauen dass wir uns bald möglichst machen uh, wir haben einen neuen skill Was macht mehr so uh, dass das mit diesen stacheln selbst bewegner arme Ein spider man uh, wir können es auch mal schneller machen ein bisschen aber immerhin so immer noch mal die mission ab was sehr viel was man freischalten kann mal gucken was in der kiste ist okay, sonst, uh, jetzt gibt's drei. wir können uns auch herstellen Equipment herstellen. Nehmen wir das mal weiter an. Finde ich bei Mission ja, dauert dann bestimmt länger. Mal wieder. Ja, was haben wir? Macht HP. Uh, das ist ja gut. Medikits ein bisschen weniger, aber bonus der steigt extrem. Und die Regeneration auch. Dann wechseln wir mal zu D. So, dann? Mal ein neues Symbol. Man da ah jetzt mir ja erstmal Tab gucken haben wir eins schon mal oh, ist direkt die das, ja, das haben wir bald beigeschaltet, das mit den Trophäen so, ah, das sind die nächsten Missionen, die wir machen müssen hier können wir mal Nichts. ach doch irgendein Text naja, Crafting heißt halt zusammenbasteln. Mal sehen. Alles gesperrt. Er ja, gibt voll Sinn. Was wollen wir eigentlich haben? Weder. Boah, das Ding sieht ja geil aus. Unlock Punch Card. Es ist alles... Feuer. Oh ja. 180. Ja, logisch, dass halt gute Sachen auch teuer sind. Was denn? Damage. Oh. Also, Handschuhe. Also eins von denen haben wir sogar noch nicht in Materialien. Gar nicht. Ergänzgläschen. Wir haben nur zwei Münzen und Pyramidenkristalle. kennen wir be Was ist das Not to be hit. Hit Champion. Oh, Champion mission okay. Weißen wir ja noch gar nicht. Aber wir sammeln erstmal. Welcher Waffe ist der jetzt? Die Leute im Hintergrund rumrennen, ist... Löffel die Geräusche. Löffler. Ja, der ist sonderlich besser. Ich, aber ja, sammeln wir lieber erstmal, um uns eine bessere zu holen. Wir haben jetzt auch nur alle 16er. Warten wir mal lieber. So. Ich würde sagen, bei den neuen Missionen die wir hier machen müssen. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben ja schon wieder einige Sachen freigeschaltet. Wir Sachen sammeln, um bessere Ausrüstung herzustellen als die jetzige. Ist zwar eine Aufgabe, aber die war nach den Missionen erst, dann haben wir noch ein paar Materialien dafür. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge vom Planeten Space Vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.